<lacht> Komm her, wir sind die Letzten! Nein! Wieso? Ja! Ja! Ja! Ja! Heute und Kanal heute und wer ist das? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Kannst du mal weggehen? Die kleine... A kann ich weg? Schon wieder der gleiche! Okay. Äh, ich happy Jack, kann noch alle? Wir werden alle sterben. Link. Alter! Alter! Link Falscher ähm, Spieler. Chef sein. Chef sein. roblox account Falscher Spieler, Alter. Was ist das wieder für ein... Falscher äh, Spieler. Es <lacht> ist der, drin? der? Und ja, ihr könnt jetzt entscheiden, ob welches Intro besser ist. Oben wird eine Abstimmung kommen. STIBB! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> was von Links! STIBB du? Das Intro jetzt oder das Alte und dann. Oh, auseinandergenommen. Dann könnt ihr auch noch um, in die Kommentare fragen. Nein, nein! nein. Schreibt mir meinen und der Abonnenten-Special machen. Junge, was für Sandwichen? Und ja. Ja, was für sandwichen? Äh, sandwichen? Ey! Ey! Jeff, Abstechen, hol ihn. ja! Nein! Ja, Jeff hat ihn! Los, los, hol ihn! Apfel! Apfel ist dort! Nein! Alter! <lacht> Der Dann hat einfach eine Exotic. Gib her! nicht! Gib ich, nicht. ich bin nicht! Komm her, du Noob! Ja! Ich hab ihn... Was? Oh mein Gott! Oh hier du das Jahr, das Gott! Er hat Er hat yeah. weil zu so gut für dich bin, Alter. Ja, der ja, hier, ja. ja, Alter. ja, ja nee. Sind wir jetzt im mörder oh. studio Wieso hat er hier? Der Typ laggt, Junge! Kann Super-Million! Ja, er Los, Auseinandernehmen! Also, oh der leckt <lacht> Karma. Ich schwöre, ne? Was für ein Kind <lacht> Karma. Danke Karma. Handzeit. Ziel oh ist Dennis. Ich verpiste. Mein Ziel ist komplett jemand anderes. Dennis! Nein, nein. Die kann, mehr. kann ich werden. Mir... Äh, mein Ziel ist der, der mir... Du musst geklick halten. Mein Ziel ist der, der lebt. Ich schwöre. Dennis! Kammer, Kamera, Kamera. Ich schwöre, der lag voll rum, Alter. Wer hat denn das oh, oh. Da ist ja, ein Kai junge bin erwartet. Also <lacht> da ist hinter der Tür Junge. <lacht> Los Chef, du nutzt deinen Ultra-Bacon-Instinkt. Okay, das du! <lacht> Ge geht los. Ja, kann... Heute gibt's Bacon zu messen! Ey, wie kann ich ihm in einen Eventar gehen? Ultra oh mein Gott. Meiner ist ein Pro-Gamer. Oh, da steht direkt mir. Master... Oh nein, Dennis. Was? Ähm, Spieler. Ja, ich hab ein Ziel eliminiert. Ich habe mein Ziel eliminiert jetzt zwischen mir raus. Letzten Endlich. Irgendwie ist jemand vor mir gegangen. Es war ich Alter. Nein, der andere ist vor mir gegangen. Also ja, mein letztes Ziel. ich habe dich gekillt. Hesch die super. Ja läuft. Ich bin dran. Ja, mein letztes Ziel. Komm her. Ziel, eins Leute. gegen eins. Let's go. <lacht> Wo ist der? <lacht> komm her. Wir sind die letzten. NEIN! Wieso?! Ja! Ja! Also. Oh. Was ist das für ein Level? Super Million! Dein Ziel... Ich habe in, äh, mein Ziel... Jeff, nee, das ist mein Ziel! Ich schwöre! Oh mein Gott, nein! Ich glaube, ich werde sterben! Alles klar, ah, bin wieder oh, zurück. Oh mein Gott. Wann bekomme ich meine Waffe wieder? Auf mein Zielkill. Nice, los, Jeff, Ultra Instinct. Ah. Oh mein <lacht> Gott. Junge, me das Aimbot! Ich schwöre. Dennis äh, schon tot? Ja, Dennis ja. ist schon tot. Ähm, ja, ja, um, eine Legendary. Ähm, um, Chill habe ich noch. Habe ich sie bekommen? Gerne, du hast äh, gern Boxed. Kann sein. Komm, ey, ich hab dich doch. Ein Handelsantrag, ja, denn. War... Da, eine Legendary. Wo haben wir eigentlich Legendary? Uh, nein, ich will diese Legendary. Nein. Wow, das ist was das für eine... das ist das ist ein. Mach aus. Oha. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ja, ähm, wie siehst das? Infection. Infektion Also... Also eine... Äh, ha! Äh, Apfel ist tot! Fuck, ich war kurz auf. Ich war kurz auf. Ah, da ist, eine Infection. <lacht> ist ein Infection. Hey, sind auseinandergenommen. Ah, okay. Los, los, los, Okay, weißt kommen. du was? Wo was sind diese Infection? Apfel, ist ein Infection. Ah, da, oh, da ist... Ah, da... Nein! Gegenseite oh, eliminiert. Warte kurz, warte. Lukas ist jetzt auch eine Infection, oder? Ja, er ist auch eine Infection. Ja, ja. Angriff! <lacht> Ja, wir haben den. Doch, ist noch einer. Aber es. Komm her! Oh. Ja, um oh. ja, oh oh. Max, es gibt viele Toxics, deswegen. Ja, nice, nice, nice. Hey, Chef, von der E-Board! Nein, nein, nein, keine e Da bin wieder on. Er ist tief vor. Da unten, einen. Nein, Junge, wir werden verlieren! Da hat so viele! Oh, oh, oh. Chef! Chef! Oh, nice. <lacht> haben Aber wir okay, gewonnen? gewonnen? Runde vorbei. Ah, warte kurz. Ja, wir waren die letzten, glaube ich, oder? Ja, Mann, wir haben gewonnen. Wir sind die Sieger, wir sind die Überleber. <lacht> Dann Ziel, Lel Dennis. Place it. Lel, Irgendwie ich hab Kacka Super Minion. Oh. Super Minion? das wäre ein Head, das könnte eine Headshot gewesen sein. Falscher Spieler, was, der der der Spiele, Alter. was ja. ist das wieder? Das ist Super Minion.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 Ja. Mir doch egal. <lacht> du bist Falscher Spieler. <lacht> Was hast du, Jeff? Was, wie? Was, wie? <lacht> Junge, ich, hat, ich hatte nicht einmal meine Waffe draußen. Junge, ich brauche auch Content. Falscher Spieler. Ja, auf zu beleidigen. Das... Hä? Wer hätte nicht ah, gekriegt, Alter? Die ich die war nicht den Lieder. Kein Wunder, dass mein Ziel war. Ich bekannt, Ziel, dass dieses Spiel ist. Ja, Ihr zum flugzeuge Soll gleich mal, dann bist du mich? Nee. Nee, kein. Nein. Nehmen nimm, nimm ihn, auseinander. Ja, also Hast Der schon gut Ja, einer, der kämpft dort einfach rum. Du, Chef, Ultra, okay, okay. Oh. Er, er hat das Super Seilchen, also du weißt nicht. Jeff, ist das Chill? Oh ne. Jemand Super Mattis gesehen? Hat jemand super Million gesehen? Ja, der kehrt hier gerade rum. King Jeff! Falscher Spieler. Ich bin tot, ich bin tot, ich, ich, ich bin tot. Ich bin tot, Junge! Das ist ja voll wenn die Wache weggeht! Ey, du hast mich nicht mal, du Fisch, ey. Warte, du hast mich nicht mal. Also Tanket und greift mich an. Hm. Nein! Wie hat er mich? Oh mein Gott, das ist gut. Junge, der hat. nimmt alle auseinander. Hinter dir. Hallo, das bist du, das bist du. Also, ich soll hacken, ey. Ja. Pas, pas, <lacht> komm, Direkt ich, überall. Wie komm ich hier raus? Alle Noobs, die hacken. Was <lacht> <lacht> <So>, Jeff, <lacht> Jeff? Äh, nein. <lacht> oh. ja, er hackt, er hackt. Er hackt. Nein, er ist einfach nur zu gut. Schau mal seine Waffe an. <lacht> Super ist zu vermattet. <lacht> er ist. <lacht> er kennt ist... das. Okay. Okay. Okay. Oh, oh. ist. Irr genommen. Irre genommen. Irre <lacht> genommen. Ich bin infected. Oh Muss ich was heizen? Dürfen wir nicht Gar nicht. Das wusste ich auch gaten. nicht. Ich hab Jeff. Jetzt fühle ich mich krass, Alter. Die Factions sind bei mir. Sind bei mir. Ich, komme, ich komme, ich komme. Hab... Jeff hat mich getötet. Nein! Ja, kannst auch ein Fake. Nein, bin ich nicht. Doch bist ich du. Auch. Jeff, du nein, ich bin oh, jetzt bist auch. Du oh. <lacht> halt bist Nein, um, ich bin bist so Du bist so hoch! Du anderen, so hoch! Du bist so hoch! Du bist so Du bist so hoch! ich bist so hoch! Also, kann ich jeden killen? Weil, wenn nur der, der dich filmen und sehen, den du... Nein! Okay, Mann, nein, sag es dir! Dennis! De, de, de, de. Oh Gott, <lacht> viel sexy. Jeff! Also, machst du das immer? Wo Eine kann ich... Okay. Was ist äh. denn jetzt? Was ja, für falsche, ein Spiel falscher Spieler habt ihr getroffen! Ja, das Spiel, macht, das Spiel ist trash. Kein Wunder. Fuck, ich bin tot! Ja, okay. Die letzte Runde zum Glück, Junge. Das Spiel macht dir keinen Sinn. Wait, jetzt haben wir gleich meine Mystery. Nein. Nein! Ja, Nein! Endlich auseinandergenommen, Jeff. Alles klar. Outro, Luca, Outro, Luca, Outro. Yeah. Nein, nein, nein, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Nein, nein, nein, fertig, Was? bloß. Was? Eine Runde, eine Runde. Das war's für dem Video. Nein, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euch Like, abonniert den Kanal, schaut bei Luca, nein. bei mir. Und tschüss. <lacht>